Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Ja, und der Grund für diesen Kamerawinkel ist, dass mein Stativ leider seinen Geist aufgegeben hat. Das meiste wird auch per Voice-Over erfolgen in diesem Video. Es soll nämlich darum gehen, wie das Unternehmen AMD vom Intel-Produzenten zu einem der derzeit wohl größten Intel-Konkurrenten geworden ist. Also wenn dich das Thema interessiert, bleibt dran bis zum Schluss. Dies ist der erste Teil von der ausführlichen Aktienanalyse von AMD. Und ich werde gleich auch natürlich noch einmal kurz die Stammdaten nennen. In dem Sinne viel Spaß mit dem Video. Advanced Micro Devices Inc. mit dem TK AMD wurde 1969 gegründet und verdient sein Geld seit Gründung mit der Entwicklung und zeitweilig auch mit der Produktion von Halbleiterchips. AMD hat eine Marktkapitalisierung von rund 90 Milliarden US-Dollar bei 1,21 Milliarden umlaufenden Aktien. Und schaut man in Richtung der Aktionärsstruktur, so ist interessant, dass mehr als 50% des Unternehmens in Besitz von den 25 größten Großaktionären ist. Wie bereits erläutert wurde AMD 1969 gegründet und das war ein Jahr nach der Intel-Gründung, um hier mal einen historischen Vergleich der beiden großen Rivalen zu ziehen. Und das Unternehmen wurde von Jerry Sanders gegründet und ging im Jahr 1979 an die Börse und im gleichen Jahr erfolgte ebenfalls dann der Erwerb der Intel-Produktionslizenz, äh, womit AMD legitimierter Hersteller der Von Intel entwickelten Prozessoren wurde. 1986 kündigte AMD diese Lizenz und sorgte somit für den Beginn einer zunehmenden Rivalität zwischen den beiden Unternehmen. Denn als Konsequenz des Verbotes von äh, ja, Intel-Nachbauten begannen AMD dann mit der durch die Produktion der Intel Chips ja auch schon entstanden ist. Ähm, Know-How eigene Architekturen zu entwickeln und herzustellen. 1996 übernahm AMD das Unternehmen NextGen, gefolgt von CPU-Hersteller Alchemy, wobei ähm, Alchemy im Jahr 2006 partnerschaftlich wieder ausgegliedert wurde. Zehn Jahre später erfolgte dafür dann die nächste Übernahme mit dem Grafikkartenspezialisten ATI, welche AMD an den Rand der Pleite brachte, aber im Nachhinein höchstwahrscheinlich keine schlechte Entscheidung war. Das Unternehmen ATI hatte zum damaligen Zeitpunkt 5600 Mitarbeiter und wies im Jahr 2005 einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar auf. Und ähnlich wie AMDs heutiges Geschäftsmodell verfolgte ATI bereits damals die Strategie, ähm, GPUs primär zu entwickeln, während die Produktion dann an die taiwanische Halbleiterproduktion TSCM ausgelagert wurde und TSCM ist ja auch heute immer noch einer der weltweit größten Hersteller von Halbleiterchips. Ja, was für das 2006 aufgekaufte Grafikkartenunternehmen ATI hinsichtlich der ausschließlichen Entwicklung durch Auslagerung der Produktion galt, wurde bei AMD im Jahr 2009 dann auch eingeführt. AMD gliederte ihre eigene Produktion in ein eigenes Unternehmen mit dem Namen Global Founders, äh, Foundries aus und wurde somit zur, ja man, man bezeichnet es dann als Fabless Company. Und im März 2012 zog sich AMD dann wirklich komplett aus dem Produktionsunternehmen ähm, Global Fundries zurück und ist seitdem dann wirklich vollständig fabless. und mit dieser Zusammenfassung lässt sich dann nahtlos zum derzeitigen Geschäftsmodell überleiten.